Sie sind ja vom Kaleidio, wie man sieht, und ich wollte, würde gerne fragen, was Ihre Aufgabe im Kaleidio ist. Also am Kaleidio selber bin ich die Bereichsleitung von der Minotopia, und der Kinderstadt. Ich habe aber heute einen feinen Vormittag und habe da in der Organisationszentrale ausgeholfen. Wie gefällt Ihnen das so, dass jetzt so viele Kinder am Kalarium sind? Also ich finde das super, so, <lacht> weil ich habe schon mit einigen geredet, die da in der Stadt wohnen und alle haben gesagt, ja das ist voll toll, die ganzen Kinder sind unterwegs, überall hört man Kinder singen und Musik und so und ich glaube es ist richtig, richtig spannend für die Leute da und macht viel Spaß und ich freue mich auch. Also wie gefällt Ihnen das Kalarium? Sehr gut. Ich freue mich, dass ihr Tag seid.